Hey und jetzt kommen wir zur achten Folge von Turo 4 Yo Leute was geht ab und willkommen zum Todesuntergang in Turo, wir joinen auf den Server Jawohl. <lacht> <lacht> Wo sind wir eigentlich? Goal, ich ja. hab keinen Minecraft-Sound Ich no. hab 8 Level. Ist ganz schlecht Ich hab keinen Minecraft-Sound Steve, ja. ich hab zwei Schuhe an jetzt. Bist du mit die? Ja okay. Also schüss. Hier hab ich noch ja freilich. Ich hab 1 Buch noch, was willst du ich auf ich für meine Hose tun? Ich hab Lüx. keinen Minecraft Sound. Steffi, du auf Brot 1 auf meine Hose auf, ok? Ja. Was so, hat der eigentlich für ein Schwert gehabt? Schab an. Schab an. Schab an. Wir müssen noch ein Stückchen laufen, gell? Ja. Yeah. Oh, ich, ja eigentlich für ich darf aber schon mit Bogen spielen, oder? Fix. ja. ja. Fight ohne Bogen. Ich hätte noch 6 Level. Alex, ist mir jetzt eigentlich wurscht, ich gehe jetzt zu den Koordinaten und fight gegen Martin. Was ich du passt. machst, ist mir jetzt eigentlich Puppi. Puppi. Stefan. Hallo. <lacht> <lacht> Alex, kommst du mit? Alex das geht zu denselben Koordinaten ja. wie ich glaube. Ja. Also, wo müssen wir denn hin? So Ja. Hey, lol, da ist die Border. Border kleiner geworden? Ja, ne? Alter. Yo. Border? Border ist kleiner geworden, oder? Ja, ist es. Ah, jetzt kommst du jetzt mal mit. Ich hab gar keine Zeit. Hm? Ja, ich komm. Oh, kann der mal bitte aufhören im Hintergrund quatschen? Das wäre echt ja. stein, klar, geil gerade. Ja, es gibt eine... da. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin bin. Wir sind mega weit gelaufen, gell? Zahmen ja, so jetzt ist wieder mal keine. Zimmer, das wird viel besser. gibt's gar nicht mehr. Ach nee, wir müssen auf 300. Dann über müssen wir lol. Okay. Ich habe immer 600. Wir müssen auf plus 310. <lacht> Steve hier vier gaps und du. Steve vier für gaps. Ich habe hab, hab halt kein Minecraft Sound ne. Okay. Jupp yep. Albanische typen kommen Alles klar Ich muss kurz essen Wir sind halt wieder irgendwo im Nirgendwo Sie, wie viel essen hast du? Ich hab zwölf Zwölf okay. 300 und minus 60 Hier sind 300 Jetzt Minus 60 Ja da vorne ist auch unser Dings Ah ja? Das <lacht> oh, shit Wissen die wohin? Ja Was? Es ist einer gestorben Meiner ja, dein, dein Gegner Mein Gegner ist gestorben Ja vielleicht mal 2-B-1 Das gibt's ja nicht Na, ja, gehen wir halt auch beide auf Martin Er ist aber von den anders gestorben, nicht von Martin, oder? Ja. Okay, Wo hat der denn zufälligerweise angefunden, oder was? Okay, hardcore Steve, sonst könnte man das... Level-Found Mein Gegner ist eiskalt gestorben, wir haben einmal wieder Klick Steve, das ist ja Wahnsinn Lol. ich hätte... Spawn gehen können sie ich hätte jetzt so gerne einen Fight gehabt, Miloans hätten wir halt auch noch. Wollte ich nur so. Ich bitte zufrieden. Wir wir gehen, auf. wir gehen in die Mitte. Okay, passt. Das war unerwartet. Hä? War unerwartet. Kommst du mit? Ja, bin ich neben dir. Wo bist du? Ich jetzt bin ich hochgekupft. Jetzt schon die Richtung, ich hab, oder? Ich hab eh keinen Sound, das ist total schwul. Alex, ja, wir müssen da lang. Wo lang heißt jetzt da lang nach schon rechts, nach rechts. Alex, wo bist du? Wir da nehmen wir. dir. Okay. Da lang müssen wir. Yep. Vielleicht treffen wir jemanden. Ja cool. Ja, Aber ich hab schon wieder, ich hab wieder so full ich da wie eh und je. Hier. hier lang müssen wir. aufwachen, jetzt habe ich einen Screen gemacht. <lacht> Die schafft man das. Indem man F2 drückt. Ja, ja aber wie kommt man zu der ersten? Indem man F3 drückt, um die Koordinaten aufzurufen. Ach so, dann ist klar. Hey, wir laufen komplett da lieber Mann. <lacht> <lacht> Wieder zu blöd. Schau die ganze Zeit, ob irgendwer Gegner wäre, aber ich sehe keinen nichts. Ja, wer hat mich denn jetzt angestupst, Alter, ich kann, ich bin in der Aufnahme. So ist es. Na. Alter, jetzt muss ich auch noch raustappen, wegen den Affen Ich hab nicht einmal Blöcke mit mir da Junge, wir gehen nicht auf den Sack Jetzt Ich hab auch keine mit, doch ich hab Blöcke noch, go Na, Blöcke habe ich genug, aber Wow, geht's <lacht> dann gut, da jetzt gelabt Ich ja, halt ins Näter gehen Jupp yep. Willst du die Melone vermappen? den sein, ach ne, ich hab seinen Shop 3 geguckt. Ja, dann müssen wir müssen halt gucken, was jetzt am Spawn rumrennt, ne Ja wo war Ich hatte jetzt schon 7 Level So ist nicht Sonst Alex Ah, das ist doch schon wieder Assi, ey Hä, <lacht> das gibt's nicht, wir haben auch wirklich. Naja, wir haben 3 Kills insgesamt, aber sonst So, 80 jetzt aber mal die Richtung hier rüber Oh, Alter, wie ich in grottigen Nadel lesen einfach so grottig bin So ist die Folge mhm. in 8 Minuten rum, ne ich weiß, leider, und wir hoffen immer dumm, Alter. Ich überleg gerade wirklich, ob ich die Melonenfarm nicht irgendwo am Spawn hinbaue, aber... Hier ist das Spawn. Stimmt. Aufpassen, ne? wir mal ab und so immer hinter uns auch. Lass uns mal, ich weiß nicht, ob wir direkt ins Neta gehen sollten. Wieso nicht? Ja, sonst könnten wir halt auch die Farm bauen, wenn du willst. Da kannst du eigentlich machen, aber da müssen wir halt auch sneaken, weil die anderen sind safe am Spawn irgendwo. Stimmt, ja. top. <lacht> ja, lass uns Eta kommen, go, Scheiß drauf. Ja, sonst machen wir halt den Fight, wenn wir da ist. Oder nicht, schauen wir halt mal, wie es wird. Geben Hasen auch eigentlich Essen? Hm? Geben Hasen auch Essen? Ich glaub schon, gell? Ja. Gehst du durch? Ich habe genommen. Okay. Ich geh mal durch. Ja. Und? Schau ist nicht, da jemand? Schau nicht so aus, ne? So. Warte mal kurz die Quarts anschauen. 0-0 fast. Ja, das weiß ich. Hier ist aber ein Crafting-Table, bringt uns nichts. Alex, das ist jetzt nicht dein Erster. jetzt gerade einen angegriffen? Nein, ein Hausen da hoch. Da hat sich auch schon jemand hochgebaut. Wo können wir denn noch? Da noch. Hoch. Genau, hier so drüben hoch. Ah, scheiß Souls sind. Hm. Du Levels farmen, ne? Hier hoch. Okay. Alter. <lacht> Mit Gravel? Ne, ich hab nichts anderes. Alter, der zählt schon das wie ich. Oh fuck. Danke. Das da war ich. Da war ich. Da Guck mal, warum ne? Dass irgendjemand kommt. Ja, jetzt dann eh noch zwei und einen. Lucky Rain hier kenne ich auch schon. Du hast meinen Ambus, Alter, krieg ich meinen Amboss wieder? Sicher, ich kannst den Chant-Davor haben, wir will doppelt. Gut. Ah, ich sagen, was soll ich denn eigentlich noch jetzt craften? Bücher oder was? Aber dann habe ich keine. Ja. Dann habe ich aber keinen Zuckerraum mehr zum Anbauen. Geil. Da, kriegst du mal eins und äh, Ding. Äh, Alex, ich hab noch Brot 1 Schuhe, dann kannst du die Brot 2 machen. Nee, nee, was? Ja? Gibt's denn mir noch Bücher? Ja, Bücher, ich kann da, ich muss eine muss ja erst dann machen. Mach doch. Level brauche ich dann eigentlich? Alex, in dir liegen Dia-Schuhe, nur so zu informieren. Ne? Ja, ich bin Alex, sag's schon wieder mal überfordert mit meinen Ganzen. 12 Level brauche ich, dann nehme ich halt wieder mit deine Dia-Schuhe. schon na, eben nur... Gib mir. Ja. <lacht> äh, ja. Äh, äh. Auch zwölf Level. Das gibt's wieder mal nicht was ich als wenn ich da habe. Das ist doch schon wieder ein totaler sinnloser Reinfall in der Folge gewesen. So ist es. Von fünf Minuten schon wieder vorbei, die Aufnahme. Na, das Viech kommt. Ach. Wow, das ist der Gast schießt. Ich höre nichts, sorry. Okay, ja. Machen wir mal 4. Bout 2:4. Ich ja, hab nix. Mir ja keine Bücher gegeben, stimmt ja. Ja, ihr habt die gerade hab gecraftet, ich hab sie schon. Aber ich hätte noch gern. Hey, es gibt ja nicht, dass ich so Freedoms habe. Der ist mach da. du das, Jürgen? Willst Mr. ein paar Bücher? Ja. Gib dir mal zwei ihr ich hab zwei noch. Okay, passt. Hat er geschrieben? Es gibt's nicht. Er kommt eh nicht zum Spawn. Okay. Ich hab zwar einen Sharp 4 und er hat zwar nur einen Sharp 3. Soll ich 1v1 jetzt gegen den machen eigentlich? Gute ist die Frage. Ich kann das machen, wenn er will, aber... Ja, jetzt sind nur noch 30 Sekunden, dann ist er weg. Hm, ich finde schon wieder keine Quarz. Ich wollte auch noch 4 Minuten. Ja. Hast du mir einen Enchanter wiedergegeben? Nee. Na. No. Super, wie soll ich jetzt den Enchanter finden? Wo bist denn du? Ich brauche mal den Ofen. Geradeaus weitergelaufen, ach, oh, das ist doch wieder zum Gott, dass wir uns jetzt wieder gegenseitig suchen müssen. Komm doch einfach mal mit. Ja, ich war da gerade, wo wir waren. bist du hin, bis dann? Ich will gerade die Höhlen durchgeschaut, da bin ich nicht da, wo du warst, wo wir das letzte Mal gesehen haben. Oh, ernsthaft jetzt. Jo, ja, so ist das im Leben. Sharp 1 oder Brot, was soll ich machen? Sharp 1, oder? Ja, das kostet ja, willst, viel Level. Was ja, was willst du aber mit Sharp? Ja, stimmt. Okay, Ich habe keine Kohle. Ich hab einmal Brot, aber dann brauch ich die noch. Alex. Ach, dein du sollst deinen Arsch erstmal zu mir bewegen. Ja, wo bist du? Ich, ich kann nichts enchanten. Ach, egal, ich fahre Level. <lacht> Wenn ich nur wüsste, wo du bist. Er stellt er sich irgendwo hin und enchantet gemütlich. Ja, sicher. Ja, Irgendwie muss es tun. Für Data brauchen wir den, oder? Oder. Steve, sag okay. einmal. Weg dich doch einfach dahin, wo du, wo du vorhin deine Bücher gekroppt hast. Lauf gerade aus, weiter nach hinten weg. Ja, ich bin gerade so schwer. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Nee, bist du nicht, weil dann müsstest du genau neben mir stehen. Ja, das sind ein paar Wege gewesen. Die schaffen gerade die ganzen Level da. Ich habe eine nette Festung. Ja, uh, sehr brav. Hier rein. Guck mal, ob wir schaffen, mit drei Minuten. Ja. Wenn man eventuell nicht so viel wäre, wäre ich viel schneller unterwegs irgendwie. Man kann nicht alles haben. Wenn ja, nur eine halbe Festung, oder? Steve, wenn man keine Kartoffeln braucht, dann ist sie auch nicht. Ja, mach doch. Okay. Du kennst zwar so Brot noch, aber das schäme ich mich nicht. Wow, das hat sich viel gebraucht. Dass du die leider ohne Sound, wo du umrennen brauchst. Ey, was soll ich denn machen, wenn ich keinen Sound habe? Ja. Ich müsste auch einen zaubern, oder was? Nein. Weißt <lacht> ja nicht, du das machst. Ich mach mal, mal brot 2 her okay? Eine Low-Festung, die gibt's gar nichts. with wither, Skelette. Die einen Tiere stressen. Und es Oh, nice, alter. Nice. Mehr. Ich bin unglaublich, mal lieber da. Hm. Quatsch. lieber die Richtung. Auch das auf dem Server? Max. Ich verstehe nur nicht, wo du die Scheiße deiner Festung gefunden hast. Toll, alles gut. Da ist auch noch ein Place okay. Ich trau mich da nicht um. Das war mal Leonett Steve. Scheiße, ah. Zeit rum, Zeit rum, Zeit rum. 5 Sekunden. 3 Sekunden, ja, stimmt. Nein. Das ist schnell vergangen. Danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Nein. Tschüss.